Kurz zum Einstieg eine kleine Wiederholung. Ihr seht hier drei Funktionsgrafen, ähm, jeweils mit der Funktionsgleichung. Was ihr jetzt schon kennengelernt habt ist, die Steigung, die kürzt sich ab mit einem kleinen m und die seht ihr immer jeweils hier vor dem x stehen. Ich könnte die Steigung herausfinden, indem ich ein Steigungsdreieck zeichne. Dafür muss ich vom Funktionsgraf irgendwo einen Schritt nach rechts gehen und dann so weit nach oben oder unten, bis ich wieder auf den Funktionsgrafen angelangt bin. Wenn die Steigung negativ ist, so wie hier zum Beispiel, gehe ich also einen Schritt nach rechts und 0,5 Schritte nach unten. So, dann ähm, überlegt euch mal ganz kurz, welche Gemeinsamkeit diese jetzt hier abgebildeten Funktionsgrafen und alle anderen Funktionsgraphen, die ihr bisher gezeichnet habt, denn haben. Also welche Gemeinsamkeit. Okay, ich denke, das ist nicht allzu schwer. Die haben eine einzige Gemeinsamkeit, nämlich, dass sich hier alle durch diesen Punkt verlaufen. Der Punkt hier unten in der Mitte, den nennt man auch den sogenannten Ursprung. Und ja, es ist jetzt nicht weiter schwer, man sollte das trotzdem mal wissen. Der Ursprung hat die Koordinaten 0, 0. Also Ursprung... Mit den Koordinaten 0, 0. So, aus dem Grund nennt man diese ganzen Funktionsgleichungen, die durch den Ursprung verlaufen, auch sogenannte Ursprungsgeraden. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, gibt es auch Funktionsgeraden, die nicht durch den Ursprung verlaufen. Wenn ich nämlich hier an diese Funktionsgleichung Ende noch eine Zahl addiere, zum Beispiel den Zahlenwert 0,8, dann verschiebt sich der Funktionsgraf und zwar ein Stückchen nach oben. Wenn ich den Wert ändere auf zum Beispiel 3,4, also y ist gleich x plus 3,4, dann wird der Funktionsgraf um 3,4 Einheiten nach oben verschoben. Und das funktioniert selbstverständlich auch in die andere Richtung. Also Ursprungsgerade y gleich x. Jetzt schreibe ich hier hinten mal eine negative Zahl, zum Beispiel minus 1,7. Wie man sieht, verschiebt sich jetzt der Funktionsgraf ein kleines Stückchen weiter nach unten. So, und um genau solche Funktionsgeraden soll es heute gehen. Und man schreibt dann, dass diese funktionsgeradenen Typ haben, y ist gleich m mal x, das kennt ihr schon. Und jetzt addiert man da am Ende noch eine Zahl und die kürzen wir ab mit dem kleinen Buchstabe t. Manche Schulen benutzen da auch andere Buchstaben, spielt keine Rolle. Es geht letzten Endes einfach darum, dass noch eine absolute Zahl addiert oder subtrahiert wird. Und Wir schauen uns dazu mal eine kurze Aufgabe an. Ihr habt hier wieder 1, 2, 3, 4 Funktionsgleichungen stehen und die Wertetabelle. Hier oben habt ihr eure x-Werte und der erste Schritt wäre mal wieder die, äh, die Wertetabelle auszufüllen. Ich weiß, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich schon relativ gut, dann geht es aber auch sehr zügig. Ist es ist immer eine gute Übungsaufgabe, weil das ganz häufig geprüft wird. Also drückt auf Pause, füllt die Wertetabelle aus und wir hören uns gleich. Okay, also eure ausgefüllten Wertetabellen sollten dann so ausschauen. Ich denke mal, ihr habt das hinbekommen. Ja, man setzt einfach wieder für x den entsprechenden Wert ein und rechnet dann eben den Zahlenwert aus. Hier unten war es vielleicht ein kleines bisschen knifflig, weil ich von meinem x-Wert, also zum Beispiel von der minus 5, nochmal 3 abziehen muss und minus 5 minus 3 ergibt minus 8. Gut, dann wäre jetzt der nächste Schritt, diese Funktionsgrafen, diese Wertetabellen, diese Wertepaare in ein Koordinatensystem zu übernehmen. Also zeichnet euch ein Koordinatensystem auf der x-Achse von minus 5 bis 4 und auf der y-Achse müssen wir gehen von minus 8, das ist der kleinste Wert, bis mindestens plus 9, das ist mein größter Wert dann ist das Koordinatensystem groß genug, um alle Funktionsgrafen einzeichnen zu können. Also drückt auf Pause, Koordinatensystem erstellen, einzeichnen. So, wer das jetzt schnell gelöst hat, der hat vermutlich nur zwei Punkte eingezeichnet und diese dann miteinander verbunden. Das ist der schnellste Weg. Und hier seht ihr auch schon den ersten Funktionsgraph. das ist y gleich x. Das ist eine Ursprungsgerade, die geht hier noch durch den Ursprung 0,0, an der ist nichts besonderes, die kennen wir schon. Die zweite Funktionsgleichung, y ist gleich x plus 2, die muss genauso ausschauen. Ihr könnt eure Lösung überprüfen, indem ihr nachschaut. Bei der y-Achse muss der Funktionsgraph genau bei 2 die Achse schneiden, also genau in diesem Punkt. Dann bei x plus 5 Gleiches Prinzip, es ist noch weiter nach oben verschoben und muss genau bei 5 die y-Achse schneiden. Und dann logischerweise bei x-3 wird die y-Achse bei minus 3 geschnitten. So, Wenn ihr euch jetzt mal diese drei Funktionsgleichungen anschaut, y ist gleich x plus 2, y ist gleich x plus 5 und y ist gleich x minus 3 dann ist euch mit Sicherheit schon aufgefallen, dass diese Zahl, diese absolute Zahl, die hier hinten dran steht, genau angibt, wo der Funktionskraft die y-Achse schneidet. Aus dem Grund nennt man dieses kleine t, also die Zahl, die da hinten dran steht, auch den sogenannten y-Achsenabschnitt. Dann gibt es wieder eine Übungsaufgabe für euch. 1, 2, 3, 4 verschiedene Funktionsgleichungen. Ihr füllt am besten die Werttabelle einmal vollständig aus. Nochmal zur Übung. Zeichnet anschließend die Funktionsgraphen in euer Heft. Wer sich das schon zutraut, der kann einen Funktionsgraf jetzt auch einfach anhand dieser Funktionsgleichung hier zeichnen. Wie geht das? Bedenkt, ihr kennt den y-Achsenabschnitt und ihr kennt die Steigung. Ich zeige euch dann gleich in der Lösung, wie man sowas schnell lösen kann. Viel Erfolg! Okay, dann hier eine Musterlösung. Das ist die vollständige Wertetabelle und die Funktionsgraphen. Ähm, ja, Das wäre jetzt der Weg, wenn ihr wirklich jeden Punkt eingezeichnet hättet. Das dauert aber relativ lange. Ich möchte euch jetzt noch diesen anderen Weg zeigen, der ein kleines bisschen schneller geht. Und zwar gehe ich da folgendermaßen vor. Wir möchten hier mal diesen ersten Funktionskraft zeichnen aus der Übungsaufgabe. Also der hatte die Funktionsgleichung y ist gleich, jetzt muss ich selber kurz nachschauen, x plus 4. Und ich möchte den zeichnen ohne eine Wertetabelle zu erstellen. Dann muss ich jetzt halt erstmal die ganzen Informationen verarbeiten die hier drin gegeben sind. Also, zunächst mal weiß ich, die Steigung klein m ist 1 und der y-Achsenabschnitt, den wir mit einem kleinen t abkürzen, der ist bei 4. So, was bedeutet das? Bedeutet, dass ich auf jeden Fall schon mal einen Punkt kenne in dem Koordinatensystem, der auch von meinem Funktionsgraphen, nämlich genau den hier, y-Achsenabschnitt. Ich zeichne den mal als t aber letzten Endes keine Rolle, wie er den nennt. Und jetzt weiß ich außerdem, die Steigung ist 1. Also kann ich ja von diesem Punkt 1 nach rechts gehen und 1 nach oben. Und jetzt habe ich es geschafft. Ich habe zwei Punkte. Wenn ich die jetzt mit einer Geraden verbinde, dann habe ich meinen Funktionsgrafen gezeichnet. Und das geht logischerweise auch mit allen anderen von den Übungsaufgaben. Zum Beispiel nehmen wir noch die Teilaufgabe c aus der Übung raus. Das war die a. y ist gleich 2x minus 5. Auch hier könnte ich mir aufschreiben. Die Steigung m ist 2 und der y-Achsenabschnitt klein t ist minus 5. Also, wie zeichne ich das? Im ersten Schritt suche ich mir den y-Achsenabschnitt bei minus 5. Und da die Steigung 2 ist, gehe ich 1 nach rechts und 1, 2 nach oben. So, dann zeichne ich den zweiten Punkt ein, nehme mein Geodreieck und verbinde die beiden Punkte zu einer Geraden. Okay, dann noch die letzte der Übungsaufgaben. Das war y ist gleich minus 3x plus 8. Gemein. Die Steigung ist hier minus 3 und der y-Achsenabschnitt ist 8. Also als erstes den Punkt einzeichnen vom y-Achsenabschnitt hier oben. Und dann kann ich von diesem Punkt 1 nach rechts und jetzt muss ich 3 nach unten gehen, weil die Steigung ist ja negativ. Also 1, 2, 3 kommen wir an den gleichen Punkt wie hier raus und dann verbinden wir diese beiden Punkte. Und haben auch diesen Funktionsgraphen gezeichnet. Okay, also was ihr mitnehmen solltet, ist, dass der y-Achsenabschnitt mit einem kleinen t im Regelfall bei uns abgekürzt wird. Das ist die einzige Zahl in der Funktionsgleichung, bei der kein x dabei steht. Und ja, das ist genau die Stelle, wo der Funktionsgraf die y-Achse schneidet.